Moin! Na, da sitzen wir schon wieder zusammen. Wie schnell doch ein Jahr vergeht. Da ist der liebe Gronk mal wieder ein Jahr älter geworden. Ich würde ja sagen, man sieht's dir gar nicht an, aber naja, du weißt schon. Auf jeden Fall wollen wir dir hier aus dem Team Chilliman, What the Hell und Co. alles, alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Und Gesundheit, die ist nämlich auch immer praktisch. Und um die Sticheleien wieder wettzumachen, haben wir dir ja auch ein Geburtstagslied geschrieben. Viel Spaß! Komm, bring was hinter uns. Bringen wir es einfach hinter uns, komm. Schnurren kannst du schnurren, nimm die Panheit halt einfach mit Niemals ohne Kapuze wird ein wirklich wilder Ritt Am liebsten hörst du sich erfahren in deinem Rest vom PC. Hast keine Angst vor Gespenstern, haben wir alle gesehen Hast du